spüre richtig, wie auch so am Rücken, wie so diese Aneinanderfrequenzen, so richtig so f -f -f -f ein, wie so Abbürsten nochmal von allem, was sich jetzt wandeln kann in die Liebe. Es fühlt sich sehr schön an. Ja. Ganz wundervoll. Ja. Spüre den Segen und die Glückseligkeit, die du hier jetzt erlebst, wenn du mit der Ahnung deines wahren Potenzials in Kontakt trittst. Diese Ahnung zeigt dir, wie sehr du jetzt die Möglichkeit für dich hier erlebst, dich weiter und weiter auszudehnen, dein Erdensein zu zelebrieren und dich in Glückseligkeit zu baden. Die ursprüngliche Kraft der Sananderfrequenzen, die Monadenseele Sananda birgt eine Qualität in sich, die hier für euch alle die Segenskraft an allem, was ist, verkörpert. Diese Segenskraft hat die Botschaft in sich. geliebt um deiner selbst willen du bist richtig du bist vollkommen und so erlebe dich selbst in dieser Vollkommenheit in diesem richtig in dieser Freude und stimme jetzt innerlich deinen ganz persönlich übermittelten Ton an, den du in deinem System für dich auswendest und einschwingst. Nimm dir hier für einige Momente Und wisse, dass dieser Ton dich begleitet und dein System erinnert an dein wahres Ursprungspotenzial und an die Verbindung mit den Sananderfrequenzen. An allem was ist Diese frequenzen ermöglichen deine vereinigung mit deinen aspekten die du jetzt noch nicht ganz integriert hast wisse, dass du allem würdig bist und aus dir selbst heraus die Energie der Reinheit und Liebe und Glückseligkeit erlebst. Jetzt bist du bereit, dein wahres Sein zu verkörpern und dich deinem Ursprungsein entsprechend auch zu stabilisieren. Vielleicht hast du bereits bemerkt, dass du in dir selbst dich sehr stabil fühlst, ausgeglichen und auch wenig emotional. Dieses wenig emotional bedeutet weder, dass du weniger fühlst, noch dass du weniger einfühlsam bist, sondern es bedeutet, dass die Emotionalität, der Dreidimensionalität und Dualität dich immer weniger erreichen kann, sondern die wahren Gefühle von Liebe, von Wahrhaftigkeit, von Mitgefühl, von Offenheit, von Vertrauen, von Freude dich mehr und mehr erreichen und du somit die Klarheit erlebst, die du tatsächlich bist. Dieses ist von allergrößter Wichtigkeit zu erkennen und darum zu wissen. Ich, Jesus Christus Sananda, bin für dich an deiner Seite und mit dir und durch dich, um dir die Qualität der Reinheit. Nährend einzuschwingen und so wisse um diese Qualität und Kraft und sende aus: Ich bin die wahre Reinheit und Qualität meines Christus Selbstes. Ich bin Wahrhaftigkeit. Ich bin Ausdruck meines höchsten Potenzials. Ich bin alles, was ist. Und vielleicht spürst du, wie frei. Dein System ist, in welch intensiver Reinheit und Klarheit du dich befindest. Und vielleicht spürst du, wie eine Art riesiger Trichter meine verschiedenen Strahlen zu dir bringt. In der Mitte den weißen Segensstrahl, rechts und links darum den magentafarbenen Christusstrahl und außen darum den güldenen Strahl, alles was ist, der reinen Quelle, Unserer Qualitäten entsprechend. Diese Kraft erreicht dich ganz deinem allerhöchsten Sein entsprechend. Und so nimm hierfür einige Atemzüge. Und bekunde, erlaube und empfange diese Frequenzen voller Reinheit, Liebe und Segen. Genieße in diesem Monat dein wahres Sein und zelebriere die Kraft, die dir selbst innewohnend ist, in dem Gewahrsein, dass du bereit bist, dein wahres Potenzial zu verkörpern, ausgerichtet auf dein höchstes Sein, Wahrhaftigkeit und höchste Frequenzen der reinen Liebe zu erleben. Wir sind an deiner Seite für jetzt und alle Momente deines Seins. Auch wenn ich, Jesus Christus, aneinander mich jetzt mit meinen Botschaften und Übermittlungen aus dem Medium wieder zurückziehe, wisse, dass die Frequenzen des höchsten Seins und der reinen Liebe allzeit bei dir und mit dir und für dich sind. Okay.